Ich bin's Conny und heute spielen wir Super Fun Ball Orbi. Das wurde mir von Roblox Felix empfohlen. Viel Spaß! Dann gucke ich mir das jetzt an, weil das Gimmick gefällt mir schon. Welcome to Roll. Oh, ist ja auch egal. Oh Gott. Oh, aber das gefällt mir. Das ist eine schöne neue Movement Mechanik. Vor allem Movement Mechanik. Das bewegt sich alles ziemlich genauso wie hier... Ja, wie heißt dieses Spiel? Super Monkey Ball. Nee, nicht Super Monkey Ball, sondern... Ähm, Tomato Drones. Nein, das wo man eine Kugel spielt. In, äh, so durch die Geschichte durchrollt. Rock of Ages. Rock of Ages, ja. Ja, das, das fühlt sich an wie Rock of Ages. Es ist genauso klobig, die Steuerung. Das gefällt mir Aber voll. Ja, Rock of Ages hat die, äh, hat die Steuerung von Super Monkey Ball geklaut. Ja. True. Was ist Super Monkey Boy? Das hast du nicht gespielt? Nee, wahrscheinlich ein also altes PC-Spiel, weil das sagt mir irgendwie PC -Spiel, was. PC-Spiel. Konsolenspiele. Das ist ein altes Konsol, ja. Das ist sowas wie von der Wii oder so. Oder von der Gamecube. Du bewegst dann einfach nur das Spielfeld, mhm. so dass äh, du da am Ziel kommst mit deinem Ball. Du bist einfach nur ein Ball und du bewegst halt das Spielfeld. Nach okay. Vorne, nach hinten, nach links, nach also links. hat Super Monkey Boy die Ball die Steuerung von diesem Spiel hier geklaut. Hier kann ich nicht jumpen. Okay, ich verstehe. Das ist ja voll die Herausforderung, wenn ich hier nicht jumpen kann. Ja, oh. aber es gibt manche Sachen, wo du jumpen kannst. Übrigens. Ja, ich Manche weiß, fällt. wenn der Jump steht. Ja. Nein, ich bin rübergefallen. Ich bin so schlecht in dem Spiel. Ich wünschte, ich könnte es mit Ton spielen, aber ich weiß halt nicht, wie man die Musik ausmacht. Geht das hier irgendwo? Es gibt halt keine Settings. Warum steht das Settings coming soon? Warum tust du mir das an? Wenn ich auf Home. Ist, ich, ich verstehe es nicht. Ich, kann man die Musik ausmachen? Ich gar nicht. Das ist gar so traurig. Nee, kann man nicht, kann man nicht. Wie soll man den Stream abonnieren? Den Stream könnt ihr nicht abonnieren, aber meinen YouTube-Kanal könnt ihr abonnieren. Abonniert mal. Genau. Das. Genau, abonnieren. Den Stream könnt ihr liken. Oh, geschafft. Oh mein Gott, soll ich da lang oder soll ich da lang? Also das hier ist ein Umweg. Ah ne, da kommt man ja gar nicht hoch, weil man ja gar nicht rüberspringen kann. ne? Anton, das ist in der ersten Welt und Struggle schon. Ich struggle ich nicht, ich lass Welt. mir Zeit. Ich will das Spiel genießen. Genau, Arthur, Genieß weiß ich weiß nicht, wie es weitergeht. Doch, ich weiß, weiß wie es weitergeht. Ich weiß, wie es weitergeht. Ich kenne mich schlecht. aus. Ja. Ja. Ja. Jump. Jumpt er eigentlich von alleine oder muss ich Leertaste drücken für den Jump? Ja, er springt von alleine. Oh, nice. Nein. Das wäre auch ein bisschen komisch, wenn man nicht blöd oder so. Das Jump Pad, das war gerade viel zu stark. Das hat mich über die Map katapultiert. Okay. Wie heißt dein Roblox-Club? Der heißt Club-Based und ist in der Beschreibung verlinkt. Da könnt ihr T-Shirts kaufen. Ja, das da du könnt nicht. ihr euch T-Shirts kaufen. Oh, man kann ja gar nicht springen. Ich oh, vergesse immer, oh, oh. dass man nicht springen kann. Dann spring dich. Und diese RC coins dann, die muss ich auch aufsammeln, oder? Nicht unbedingt. Nee musst du nicht, das nur. Ich habe sie auch immer liegen Points. lassen. Nein, die Plattform Farnzeit. dort geht gleich weg. Oder oh, der kommt gleich zurück. Warum flackert die, wenn sie zurückkommt? Naja, ist ja auch egal. Ach ja. Die kleinen Kerle sind voll cute. Ja, das. Das ist eigentlich voll cool gemacht mit diesen kleinen Charakteren. Und dann, du kannst auch deine Skins ändern. Oh mein Gott, ich kann meine Skins ändern. Wahrscheinlich über dann dieses ist Charakter anders. Oh mein Gott, kann, ist, ist das kostenlos? Ah ne, das kostet 100 genau, Coins, Coins dann. Und Coins sind easy zu bekommen. Desto weiter im Spiel bist du so mehr Coins halt, ne? Okay, dann muss ich halt ein bisschen weiterkommen. Dann fahren wir jetzt einfach mal genau. fort. Wer hat euch das Spiel vorgeschlagen oder war das einfach irgendwo... Lewis hat's random gefunden. Er also war es irgendwo wahrscheinlich so Werbung für, weil Lewis, Lewis klickt immer auf Nein. die Werbungen und so. Nein, Lewis hat einfach ball Obi gesucht und fertig ist. Okay. Nein, ich habe es nicht geschafft. Jetzt habe ich es geschafft. Oh mein Gott, ich bin so gut in diesem Spiel. Ihr könnt mir nicht sagen, dass ihr besser seid als ich in diesem Spiel. Das kann echt nicht sein. Ich habe jetzt Bock, Rock of Ages zu spielen. Habt ihr Rock of Ages? Ehe? Ja. Nein. Oh. Wo hab ich das? Ja, haben haben das ich habe wie jedes Spiel. Ich glaube, aber ich habe nicht... Nee, ich nicht. Ich Rock nicht. of Ages habe ich, glaube ich, nur wegen Lewis. Aber ich habe sogar Rock of Ages, aber das ist Falsche. Ich habe Rock of Ages 3. Hm. Das hat, das hat keiner von euch. Äh, Rock of Ages 3. Ich dachte, es gibt nicht mal Rock of Ages, Ages 2. Ja wir haben aber immer Rock of Ages 2 gespielt, Anton. Das war Rock of Ages 2? Ja. Und was ist Rock of Ages 1? Es ist gefühlt oh das stimmt, gleich. wir haben. Doch, wir haben Rock of Ages 2 gespielt. Okay, okay. Und was ist ich, Rock of Ages 3? Wahrscheinlich wieder das gleiche. Ja, aber mit neuen Rocks und neuen Ages. Mhm. Stellt euch vor, neue Rocks und neue Ages. Ich hätte Bock auf neue Rocks und neue Ages. Ich brauche Schwung. Oh. Warum bin ich. Warum sage ich, ich brauche Schwung und lass dann bei dem Schwung nach. Pony Du. Oh, lol. Da hätte ich nicht rüber gesollt. Was ist das hier? Was ist das da? Lol. Das flippt das Ding hier. Ich verstehe. Warum gibt es hier solche Mechanik? Wie viele Robux hast du? Hm, keine Ahnung. Das müsstet ihr eigentlich am Stream am Anfang noch gesehen haben, oder? Naja. Pass auf, wir kommen Totenköpfe runter. Die sind gruselig. Warte, Victor, was streamst du gerade? Na nichts. Okay. Was steht da? Da steht was. Ich bin in Welt 5. Coral Canyon. Schwierigkeitsgrad Standard. Okay. Hui. Ah, okay. Äh, war noch nicht äh, am Anfang. War noch nicht da am Anfang vom Stream. Hey, dann kannst du ja zum Anfang zurückskippen. Oh, stimmt. Ich weiß, ich bin immer so smart. Ich habe immer die schlauen Ideen. Wie diese Idee hier einfach abzukürzen. Easy. So. Und dann können wir hier easy rum. Ein bisschen Golf spielen, sage ich immer. Das sind ja wirklich immer. Ja, ich sag das immer. Ich kann mich an keinen Moment erinnern, wo ich das mal nicht gesagt habe. Lol, ich wurde runtergekickt. Jeden Tag. Oh. Muss man in Rock of Ages manchmal auch Treppen hochrollen? Ja. Ich glaube nur, wenn der Gegner einen Treppen aufgebaut hat. Yay. Conny, willst du Freunde mit mir sein in Roblox? Nein. Nein. Nee. Willst du einfach Freunde mit mir sein in Roblox? Das wäre ziemlich peinlich. Das wäre richtig ja, Roblox-Freunde. Real talk. Mehr. Oh, hier ist Käse. Oh mein Gott. Liebe Käse. Ja, ich bin durch den Käse durchgerollt. Okay, hier geht's lang. Oh, ist doch schön, dass wir überall Pfeile sind, die mir sagen, wo ich lang muss. Oder einfach so ein Ritter aus Legend of Zelda, I guess. Weil zumindest ist so ein Zeichen auf seiner Schulter. Oh, hä, hey, was habe ich mir dabei gedacht? Bin ich dumm? Ich weiß nicht, was ich mir dabei gedacht Ui. Ist YouTube schwer? Nö, YouTube ist nicht schwer. Ist nur zeitaufwendig. Und ihr müsst halt all diese ganzen Sachen können, die man so können muss. Wie zum Beispiel, ähm... Zeug. Aber sonst ist YouTube nicht schwer. Also, ich mache YouTube gerade so, ähm, während ich so ein Roblox-Obby-Spiel spiele, wo ich einen Ball rolle. Aber ich glaube, ich mache YouTube gerade auch gar nicht so gut. Weil ich kommentiere kaum. Einfach, lol. <lacht> Einfach, weil das Spiel mir zu viel Spaß macht. Warum sollte ich kommentieren, wenn ich gerade hier voll Spaß habe an dem Spiel? Intermediate. Oh mein Gott, das sind schwere Level. Hier muss ich denken, oder wie? Bouncen die? Jo, die bouncen. Verstanden. Dann muss ich hier rauf. Und hier ist ein Fahrstuhl. Wie nett. Dann fahre ich hier rum. Ey. Ey, nimm mich mit, nimm mich mit. Dankeschön. Ja, mitnehmen, habe ich gesagt. Dankeschön. Jetzt lass mich bitte rüber, danke. Oh, das hier kippt ja zur Seite. Was soll das denn? Okay, weiter geht's. Oh, ich bin abgefallen. Nein, Wie da ist das Spiel? Das Spiel heißt. Äh Crazy Ball-Obby, please. Super Fun Ball-Obby heißt das Spiel. Oh, das macht super fun. Und oh, das ist eine Ball-Obby. Könnt ihr euch das fassen? Also, ich kann es nicht fassen. Ja. Nein, ich bin runtergefallen. Ich bin so schlecht in diesem Spiel. Ich bin schon wieder runtergefallen. Ich bin so schlecht in diesem Spiel. Ich bin fast schon wieder runtergefallen. Ich bin so schlecht in diesem Spiel. Nein! Ich darf nicht zu viel Schwung nehmen. Das muss man ja richtig hier abmeasern. Dann will ich nicht. Wenn das schwerer wird, dann will ich das nicht mehr spielen. Ich will gut sein. Oh, lol. Ich vergesse immer, dass diese Bounce-Teile da bouncen und so. Bounce und Bounce und nein! Oh, das könnte ich machen. Ich könnte diesen Coin mitnehmen. Das will ich machen. Ich will den Coin haben. Uh. Und boing. Boing. Und jetzt genau. Ableihen. Und boing. Oh, viel zu weit. Lol. Ich dachte, ich brauche voll viel Schwung dafür. Na gut. Dann brauche ich wohl nicht so viel Schwung dafür. Und boing. Gemäßigt. Ah, zu wenig. Ich will jetzt diesen Coin haben. Und wenn ich ihn nicht kriege, dann bin ich traurig. Hä, was ist los mit mir? Warum ich, ich... Hä, ich habe irgendwie zwischenzeitlich vergessen, dass ich den Coin haben wollte. Nein! Kannst du Pet Simulator X, please? nee ich habe vorhin schon Pet Simulator X gespielt. Ah, oh, warum schaffe ich das nie, diesen Coin zu kriegen? Jetzt aber, please, please? Jetzt habe ich ihn aber berührt, oder? Also er ist nicht weg. Er ist immer noch da. Ach, das hätte zählen sollen. Noch einmal. Okay. Jetzt war es zu wenig, oder? Ja, das war zu wenig Schwung. So. So. Nein, ich ah, das war wieder schlecht. Jetzt aber please, noch ein Versuch. Ein letzter Versuch, wenn das nicht klappt, dann mache ich weiter. Das hätte doch tra na gut, ich mache weiter. Ich habe keine Ahnung, wie man diese Coins kriegt. Ich weiß es nicht, also mache ich jetzt einfach weiter. Wo muss ich hier lang? Ich muss da rauf. Ah, ich muss da außen rauf, verstehe. Innen bringt mir gar nichts. Oh Lord, kannst du mich grüßen? Mm. Was kriege ich dafür? Offensichtlich nichts. Oh, ich muss abbremsen an der Stelle. Leute, an der Stelle muss man abbremsen. Wie peinlich ist das denn? Ich habe trotzdem nicht genug gebremst. Lol. Man muss abbremsen und lenken. Und bounce. Da bin ich. Ah, hier ein Checkpoint. Wo ist der nächste Checkpoint, please? Nächste Checkpoint, please? Da vorne ist der nächste Checkpoint. und oh, die nächste Region. Jetzt sind wir angekommen in Sunshine Bay. Und die ist schon schwer. Oh, schwer gehört sich ziemlich schwer an, um ehrlich zu sein. Bounce. Bounce. Ist das Treibsand oder warum muss ich hier bouncen? Oder sind die Bouncer da einfach nur als Schwierigkeitsgrad? Oh, lol, ich muss da gar nicht hin. 100 Euro? Ui, 100 Euro, das ist eine Menge. Ja, dann grüße ich dich natürlich, Timon. So. Boing. Boing. Oh Gott, der will mich klatschen. Ich habe gerade so Panik bekommen, als ich... Lol, ich bin schon wieder runtergefallen. Ich bin voll schlecht in dem Spiel. Ich wette, ihr seid alle viel besser als ich. Und ihr wollt mich gerade dafür töten, dass ich so schlecht bin. Kannst du mal bitte mega müll mega Müllrückengorilla gorilla sagen? Nee, warum sollte ich sowas sagen? Hä? Voll dämlich, sowas zu sagen. Das klingt wie... Das klingt ehrlich gesagt wie etwas aus einem Die-Wilde-Kerle-Film. Der mega Müllrückengorilla. gorilla Nee, ich sammle diese Coins nicht ein. Ich traue diesen ganzen Coins da nicht mehr. Ich, wie viel Coins habe ich eigentlich? Ich habe 420 Coins. Das heißt, ich kann mir endlich einen neuen Skin leisten. Oh mein Gott, aber der Skin passt gerade so schön zu dieser Welt. Seht ihr das? Das ist so schön. Boing. Nein. Boing. Boing. Boing. Boing. Nein. Boing. Boing. Boing. Okay. Okay. Ich darf nur hier runter. Okay, wenn die mir das so sagen, dann wird das wohl so stimmen, ne? Oh, ah, lol. Es geht ja richtig schnell. Wie alt bist du denn? Ah, ich weiß nicht. Ich biete 1000 Euro und eine Xbox. Ja, bei 1000 Euro und der Xbox bin ich inzwischen immer ziemlich skeptisch, weil ich habe gehört, Roblox Felix hat die 1000 Euro und die Xbox immer noch nicht an Louis gezahlt. Naja. ja, Na ja. Oh, ich habe voll Bock, das Spiel weiterzuspielen. Ich habe das Gefühl, das bietet wenig Unterhaltungswert für euch. Schreibt mal, ob ich hier weiterspielen soll, weil ich finde es gerade ziemlich entspannt. Aber ich habe auch das Gefühl, ihr interessiert euch nicht so sehr dafür, weil ich rede ja kaum mit euch. Ihr könnt natürlich auch mehr Fragen in den Chat schreiben. Kann ich darauf eingehen? Ah, oh, hier muss ich einfach durchfahren. Lol. Wo soll ich das denn? wissen? Perfekt, easy. So. Croaky Carnival. Das ist eine Threatening-Welt, wenn ihr meint. Also ich finde es bisher ziemlich easy. Pff. Und das nennt ihr Threatening. Ui, muss ich mal kurz vorbei. Und hier darf ich. Hier muss ich dann rüber. Ah, nee, da kann ich da hinten rum. Okay, sag das doch. Sag doch, dass ich hier hinten rum kann. Lol. Warte, ich glaube, ich habe die. Ah, ja, ich weiß nicht, ob ich die mitgenommen habe. Was passiert, wenn ich die Dinger berühre? Nichts. Ja, wenn es nicht mal Killparts gibt. Killparts würde ich tatsächlich in dieses äh, Obby ziemlich nervig finden, weil. Man kann seinen Charakter schlecht kontrollieren. Dann finde ich es ziemlich deprimierend, wenn es Parts gibt, die einen halt killen. Hopp, hopp. und hopp. und hopp. Nein, als ob ich beim letzten Sprung... Oh, lol, ich habe es geschafft. Das ist ja richtig nett, dass ich es schaffe. Und da gab es gerade einen Killpart. Weiter. Kannst du mich grüßen? Gebe dir ein Bobux. dann wirst du rich. Gerne. Leute, die hängen ja alle fest. Leute, Leute, Leute, ich muss ja mal... Entschuldigen Sie, Sir, ich muss ja durch. Entschuldigen Sie, ja, danke... Äh, ents entschuldigen... Entschuldigen... Dank ja, danke. Ich, ich muss hier nur kurz mal durch. Danke. Okay. Und jetzt hoch hier. Bam. Geschafft. Nein! Jetzt habe ich hier runterfallen. Moin, Meister. Moin, Zocker. Moin. Ah, oh! Easy. Das war alles so geplant. Das ist ja voll easy hier. Also ich weiß echt nicht, was die Leute für ein Problem haben. Lol. Ich habe so gut, so souverän angefangen und dann habe ich einfach random in die falsche Richtung gedrückt. Ah, wisst ihr was? Mega. Nee, egal. Ich gehe hier außen rum. Komm, hier will ich einmal probieren. Na, nee, komm. Ich lasse es sein mit diesen blöden Coins. Ich traue den eh nicht. Bam! Okay, okay, okay. Dann bin ich halt langsam... Warte, wo führt mich das da hin? Was ist da hinten? Hinten ist ja gar nichts. Was sollte ich da wollen? Warte, kannst du Mad Murderer X oder äh, Please Donate spielen? Ich würde dir was spenden. Mad Murderer X ist genauso wie Fortnite ein Spiel. Das würde ich eigentlich nur spielen, wenn andere Leute noch mitmachen würden. Und Please Donate... Äh, ich finde es irgendwo komisch, wenn ich jetzt einfach in Please Donate reingehe, damit ihr mir spendet. Da wäre ich eher ein Fan ähm, davon. Warte, ich muss da hinten hin? Okay, dann muss ich mir hier wohl kurz hier ein bisschen... Blup. Und blup, und blup geschafft. So, habe null Robux. Das Leben ist hart. Ich habe vorhin gesagt, ich überlege, ob ich vielleicht nächste Woche einen Donate-Livestream mache. Also, wo ich euch Robux gebe. Wenn ihr schon in meiner Roblox-Gruppe drin seid, weil anders kann ich euch ja gar keine Robux geben. Aber vorher gucke ich mir immer die Roblox TOS an, ob die das denn wirklich verbieten. Loh, ich bin einfach runtergefallen, ich Idiot. Ich bin Sailor Moon. Wie geht es dir? Frage. Wenn ich das nur wüsste. Aber mir geht's so, dass ich jetzt endlich mal meinen Skin wechselkomme. Was ist denn der teuerste Skin, den es gibt? Warte, es gibt die hier. Wer ist das? Der kostet Robux. Okay, verstehe. 2.500 Coins. Für so Blocky Burton. Nee. Mr. Flimflam. Oh mein Gott, ich muss Flamingo sein. Ich will Flamingo sein. Ja, please. Jetzt muss ich in mein Inventory gehen und Flamingo dann equippen. Ich bin Flamingo, Leute. Ich bin Flamingo. Wie heißt der denn? club Base. Genau, richtig. club Base ist in der Videobeschreibung verlinkt. Aber ich überlege es noch. Ich weiß nämlich nicht, ob das ähm, konform ist mit Roblox 2. Ist. Muss ich halt gucken. Und. Ui. Oh ich dachte, ich schaffe das da direkt rüber. Und jetzt aber. Was? Und Bopp. Und jetzt aber, jetzt habe ich's. Einfach rüber hier, hä? Wo ist denn da die Schwierigkeit? Einfach rüber, hä? Ach, komm schon. Ich muss das schaffen, wenn ich schon so eine große Klappe habe. Na gut, dann nicht. Jetzt schaffe ich nicht mal mehr das. Lol. Hui. Und... Puh. Ich frage mal Roblox Felix. Wie kann man in die Roblox Gruppe reingehen, so wie man in jede Gruppe reingeht? So. Ich frage mal kurz, ob Roblox Felix Lust hat, bei mir Fortnite zu spielen. Weil wenn ja, dann wäre ich ziemlich glücklich. Und. So. Aber dann würden wir wahrscheinlich auch nur noch eine Runde spielen, weil der Streamer hat wegen dem ganzen Pets verschenken schon ziemlich Lang gedauert. Oh, ich hab Bock hier zu skaten. Yeah! Hot Warte, kann ich hier einfach so. Ich bin die Erde. Guckt euch das an. Ich orbitiere hier rum. Und dann nehme ich gleich richtig viel Schwung und gehe dann raus. Dann hebe ich ab. Kommt schon, ich will abheben. Ich will abheben. Abheben! Oh, ich schaff's gar nicht mehr abzuheben. Hallo? Please? Ich komme nicht mehr raus. Ich schaff's nicht mehr raus. Okay. Ich, ich nehme kurz ein bisschen Schwung raus. Ich dachte, ich schaffe es hier einfach so äh, wie in GTA so, dass ich jetzt richtig wegfliegen kann. Aber dafür hat die Kraft nicht ganz gereicht. Aber das macht Spaß. Das macht richtig Spaß, muss ich sagen. Ich bin kein Fan von Fortnite. Ich bin auch kein Fan von Fortnite, aber ich spiele es ganz gerne. Ich bin, glaube ich, von gar nicht so ein richtiger Fan. Wovon bin ich ein Fan? Was steht da eigentlich? Roll Call. Okay. Und dann wieder hier rum und dann hier durch. Ey, wer bist du denn? Leider stehen die Namen über den Leuten nicht drüber. Deswegen weiß ich nicht, wer die Leute sind. Naja, schade. Ich glaube, da kommt. Ah! Gleich ein Schilde, <lacht> der mich wegklatscht. Ich habe gerade in der Gruppe gefragt, wie es allen so geht. Also, ich gucke überhaupt nicht rein, was die Leute in die Gruppe schreiben. Und ich glaube, das macht keiner von uns. Ah, was? Hier ist ein Labyrinth? Easy. Wenn ich hier runterfalle, bin ich tot, oder? Ja, bin ich. Okay, dann bin ich halt tot, wenn ich hier runtergehe. Hier rein. Und dann... Entschuldigung. Wie kommt man da hinten rum? Was soll das denn hier? Soll ich hier etwas Schwung nehmen, oder was? Muss ich wohl, ne? Das war aber nicht sehr christlich, dass ich hier Schwung nehmen musste. Und weiter geht's. Ah, ich wollte nicht ganz runter. Ich wollte von dort Schwung nehmen. So, ich spiele jetzt rum. Entkomme Roblox Victor Obi. Dann viel Spaß dabei. Das ist einfach nur... Irgendeine Toolbox, Obi. Oh, das ist ja voll wenig. Ich bin nicht so schnell. Please, lass mir mehr Zeit. Please. Ich habe es geschafft. War easy, easy, easy. Hier muss ich langsam sein. Please, please. Ja, sie. Ich habe schon wieder nicht geschafft. Ich bin voll schlecht. Ich nehme lieber den Weg, der ist für. Einfacher. Seht ihr voll einfach. Oh, ich habe es gar nicht geschafft. Okay, dann halt nochmal. Nein! Ich muss hier ja durch! Ich muss hier ja durch. Jetzt bin ich durch. Okay. Ah, ich muss da, ja, glaube ich, ein bisschen mehr Schwung nehmen. ab und. Ah, ein bisschen mehr Schwung nehmen. Ein bisschen weniger Schwung nehmen. Ich kann nicht aufhören. Ich wollte vorhin schon aufhören mit dieser Obby. Es ist nicht so schlimm. Kannst du bitte Shindo spielen? Shindo live interessiert mich auch nicht wirklich. Hä, ja, warum schaffe ich das nicht mehr? Ich schaff's nicht mehr. Ich will nur noch diesen Sprung schaffen. Komm. Das soll der letzte Sprung sein. Ich weiß nämlich nicht, wie weit dieser Obby hier geht. Wie viele Stages man hier hat. Haben sich gerade die Löcher bewegt? Nee, oder? habe ich mir nur eingebildet. Sehr gut. <lacht> Oh, nein, nein, ich habe schon wieder nicht geschafft. Okay. Naja, ich glaube, es reicht jetzt langsam mit dieser Hobby. Ich komme an der Stelle nicht wirklich weiter und das Video dauert auch schon lang genug. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne ein Like da. Abonniert meinen Kanal für mehr Videos. Bis dann und ciao!